Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie jedes Mal möchte ich euch noch gerne etwas sagen, bevor das eigentliche Thema des Videos anfängt. Eigentlich möchte ich euch nur nachträglich noch eine frohe Weihnacht und ein frohes neues wünschen. Und genauso wie das Jahr 2018 begonnen hat, beginnt jetzt dieses Video. Es ist der erste Schultag, ihr betrittet das Klassenzimmer und setzt euch auf einen der freien Stühle. Eigentlich habt ihr schon keine Lust mehr, ihr erwartet auch nicht wirklich viel vom neuen Jahr und ihr wollt nur noch nach Hause gehen. Doch auf einmal setze ich ein Mädchen neben euch. Ihr kennt sie nicht, aber ihr habt schon auf den ersten Blick erkannt, wie schön sie ist. Ihr seid sofort verliebt und ähnlich beginnt auch The Girl From Class. Ein Manhua vom Zeichner Subong Park, den ich euch heute gerne vorstellen möchte. Ein Student sitzt aufgrund einer festgelegten Sitzordnung neben einer hübschen Brillenträgerin, die er sich kaum traut, überhaupt anzusprechen. Er ist sofort in sie vernaht und kann nicht mehr aufhören, an sie zu denken. Und dann hat er sogar noch das Glück, mit ihr an einem Partnerprojekt arbeiten zu können. Er, sein bester Freund und der Besitzer eines Cafés treffen sich öftermals, um ihm Tipps zu geben, dem Mädchen seiner Träume näher zu kommen. Und dann ist er da auch noch dieses andere Mädchen, das anscheinend den Hauptcharakter kennt. Wenn es euch noch nicht aufgefallen ist, sind eigentlich alle Webmangas und auch viele Manhwas sehr minimalistisch gehalten. Doch The Girl from Class setzt dann noch einen drauf. Wir wissen weder die Namen von auch nur einer einzigen Person, noch sehen wir deren genaues Aussehen oder erfahren Größeres über sie. Die Geschichte kann sich trotz ihrer Minimalistischkeit, ist das überhaupt ein Wort, äußerst gut ausdrücken. Emotionale Szenen sind auch ohne Mimik und Gestik der Charaktere gut zu erkennen und wenn ich ehrlich bin, lief bei mir auch schon die ein oder andere Träne während dem Lesen. Selbst wenn es nur das Wiederholen des gleichen Bildes ist, um Nachdenklichkeit oder Reue auszudrücken oder einfach nur die Reaktion auf ein Ereignis, es hat einfach geklappt. Es war genauso wie ich mir solche Szenen halt vorstelle. Also es ist wirklich komplett subjektiv aber ich kann einfach nicht anders als Lob auszusprechen. So nebenbei, der einzige Name, der dem Leser gegeben wird, ist ein Spitzname, den der junge dem Mädchen aus seiner Klasse gegeben hat, nämlich Nemo. Während Musik eigentlich nichts mit Mangas zu tun hat, wurde für das letzte Kapitel der Geschichte extra ein Lied komponiert. Also vergesst nicht, es während dem Lesen anzuhören. Auf der Originalseite lief sie wohl automatisch, sobald man dieses Kapitel erreicht hatte, aber zumindest da, wo ich es gelesen habe, musste ich sie mir selber anmachen. Wenn ihr an realistischen Slice-of-Life- oder Romance-Geschichten interessiert seid und euch noch mit diesem Zeichenstil abfinden könnt, dann kann ich euch diesen Manuar wirklich nur empfehlen. Ich selbst bin ohne Erwartung an diese Geschichte gegangen und es war überraschend gut. Es ist tatsächlich einer der besten Webmangas, die ich bisher gelesen habe. Und damit ist auch diese Vorstellung zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Link zum Manual und zur Musik ist wie immer in der Beschreibung. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, diesen zu lesen. Demnächst werde ich wohl noch zwei weitere Manga-Vorstellungen machen, die werden aber beide eher das Thema Horror haben. Ihr könnt euch also darauf vorbereiten, spätestens im Februar richtig gespookt zu werden. Also dann, bis zum nächsten Video. Bye!